Willkommen mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu let's Play super smash bros ultimate den story modus dessen namen ich schon wieder vergessen habe irgendwas mit licht sternenlicht irgendwas alles klar ähm, erstmal wir natürlich machen jetzt erstmal unseren kämpfer wechseln wir haben in der letzten folge nämlich mario als kämpfer freigeschaltet und ja start wo ist ja start alles klar wow. <lacht> und ja um, gucken wir mal, ob wir uns ein bisschen besser hier anstellen, ne? Irgendwie Geister oder irgendwie so was, ja. klar. Dann weiter. Wir müssen als nächstes gegen Wächter kämpfen. Was ist das? Ich muss sagen, Angriffe sind kaum zu unterbrechen. Ausdauer aus reduziert Die kp auf 0, alles klar. Wir Mario, ich kann jetzt einfach nur Feuerball spammen hoffentlich. Aber oh, wir kämpfen gegen Rob. Riesen Rob. Oh, verdammt. Die Steuerung geändert und ich merke gerade das ist jetzt nicht so gut. Oh. Ja, ich glaube, die Steuerung noch mal ändern. Wie mache ich denn das jetzt? Freak. Er wird die Dinger vertauscht. Denn. Dann kann ich gegen die nichts machen. Aua. Ich könnte eigentlich Mario benutzen, um in seine Dinge zu ändern, seine Dinge zurückzuwerfen. weil ich das ja. Ja, komm mal hier hin. Ich lock den einfach hier hin. Oh, drehe dich da um. Oh, perfekt. Oh, der weicht hier jeden verdammten Angriff aus Was ist das? und Boom. in die Fresse, gib mir das alles <lacht> klar. Waffenresistenz waren durch Nahkampf wie schwer oder peitschen. Alles klar, mehr Verteidigung, warum nicht? Ja, ich muss mal direkt die Steuerung ändern. <lacht> Weil irgendwie ist das doch nicht so gut hier: den zweiten Schulterknopf hier greifen zu haben. Also, ja, machen wir da. Äh, Steuerung, äh, ich kann doch halt hier ändern. Ne? Ja. Äh, ja. Hier kommt Schild hin. Ja, kommt greifen. Nein, nicht das ändern. Welchen hier ändern? Nix. Äh, ja. Ob es so richtig diesmal? Gut, weiter. Spiel ist auch schwer. Ich bin nicht der allerbeste Smash -Boss Kämpfer. Also, ja. Mimik steht ein Kämpfer, doch retten kannst du im Moment nur einen. Alles klar. Bewohner. Schick. Marv. Okay, von all den dreien hätte ich gerne Marv. Jeder Primärgeist hat einen festen Typ Angriff, ob der Angriff. Äh, griff Oder neutral. Ab zum Beispiel ist im Futter gegen Angriff. Bla, bla. Alles klar. maß Gut, komm her. Den Kampf und befreie den Kämpfer. Sie komme ich noch weniger klar als mit irgendjemand anderen. Also, äh. die Farben sehen so bunt aus. Warte ne? ich darum. Uh, uh. Wie Konter. Uh. Ah, ich kann jetzt oft aufladen, wie ich will. Nein. das? Ist, ist immer noch am Leben. Nein, daneben. Ah, ui. Sehr gut. Was ist dieser eine Balken unter den Namen? Marv kämpft nur mit. Was ist dieser eine Balken unter den Namen der Charaktere im Kampf? Verstehe ich bin ich. erfüllt sich irgendwie. lernen wie helfen elf neben das Menü und äh, anschließend den Wissensbaum. Dort kannst du äh, dir damit nützliche Fähigkeiten sichern. Okay cool. Sieht aus, sieht aus wie ein Zwerge aus Final Fantasy X. So, und die anderen nehme ich mal einen verschwinden. Grade, ne? hey. Hey. Hm, nicht, dass ich schick oder bewohner haben will, aber wird äh, wissensbaum. Dann zeigt mal äh, versteckt einen starken Angeflecht, steckt einen viel ich Vielleicht habe ich dann ich kann die Ober, ich kann so ein bisschen von meinen obersten rechten Bildschirmen irgendwie nicht sehen, weil der Bildschirm irgendwie so abgehakt ist. Wo wollen wir denn? Der ja, standard angefleicht Vielleicht Bestellt einen starken vielleicht. Ja komm. er Erlernt. Ein oder aus? Ja, natürlich ein. Vielleicht die Schildhaltbarkeit. Ja, das kann man ja mal holen, ne? immer noch ein bisschen mit Mario. So, wir kämpfen gegen Zelda. Und ich weiß nicht, wer es in der Mitte ist. Sollte ich vielleicht immer so kommentieren, ne? Ob ich die Charaktere kenne oder nicht. Ja, so als wäre ich aus dem Rollenspiel. Oh, oh hi. Was ist das? das ding ist richter von pennsylvania hey die spam ja nur schwierig auch Zelda. Was macht die da <lacht> jetzt gerade selber gekillt naja feuer feuer noch mehr feuer überall feuer auch oh. oh, kein feuer mehr Start. Nein, ja, Feuer ja, Pistole, ja, das war einfach selber hat sich irgendwie selber erkältet. Ja. Äh, Magie Angriffe plus, aber es ist ja echt für jeden Charakter irgendwie hier eine Kombination irgendwie aussuchen. Ne? Okay, ich meine als ganze Karte, darum kann ich noch gar nicht hin, oder? Oh, wie schnell ich laufe. Okay, Rain oder Don Bongo. Gegen den Boom. immer noch mit Mario, hälfte des Parts können wir ja mal zum Hafen wechseln. Oh Gott, ja, ich glaube, ich, ich muss echt den Bildschirm ein bisschen umändern. Ich kann auch nicht irgendwie leisten, die Lebens die Leben sehen, wie viele Leben noch übrig sind wir gehen kämpfer aua oh. daneben ergift das ist doch kann man noch mal machen mehr schnupper meiner blume schnupper Warum schnupperst du ja nicht? Blumen. Ah. Au, au, au, au. Warte mal. <lacht> ja, natürlich fortsetzen. <lacht> ähm, ich fortsetzen. ich habe eine andere Idee. Vielleicht hätte ich die Blume auf ihn werfen sollen. Ich glaube, dann wieder ja auch vergiftet, ist nee. Bist Hey. <lacht> Was da? Boom! Ich damit aus den Augen. Geht mir das? das ist gut gegen große Gegner. Du? Soll ich dich löschen? Der hat mich getroffen. Oh, dieser Pisser, vielleicht soll ich nicht auf schwer anfangen. Hey. Du frisst hat ja. Kommt zu nah und ruhig zu nah. Oh gott nein wie eine blume ist das nein er hat mich schon wieder erledigt gibt es doch nicht ich komme mit dem nicht klar hatte die springt höher als mario das war da nicht direkt geschlagen Ja, Tricks sind Tipps und so sind natürlich sehr willkommen. Ja, warum setzt ich denn nicht Dings ein? Ich will lieber hier diese kleinen Smash-Angriffe einsetzen, wenn es geht, aber da gar nicht. Ah! Oh Gott. Ist Irgendwann wird schon treffen. Nein, oh, ich lebe noch jetzt nicht mehr Puh. diesen fetten Typen nicht aus dem Ring. Nein, oh, ich krieg den nicht aus dem Ring, gibt's doch nicht. Da ah. Ah, komm du dickes Ding. Ey. Ich kann immer noch irgendwie irgendwo anders wechseln. Ne? Gibt da zwei Wege. Blimp. Blimp. Oh. So, komm her, hab dich. da zurück. Nein, jetzt aber weg mit der. Boah. so einfach geht's, Alter. Feuerangriffe plus. Das könnte eigentlich nicht schlecht werden. Jedenfalls zum Mario. Aber ich will mal zum Arf wechseln. Gut. weiter geht's. Muss ich jetzt sagen? Gehe ich jetzt direkt rein oder gehe ich nach oben? Hm. Hm, hm, hm. Weil ich sollte hier irgendwie der schwierigere Puff, ne? Rain, Rainer sieht aus, als wäre irgendwie wieder aus dem Rollenspiel. Wir kämpfen gegen Rio. Da habe ich mal irgendwie was anderes. Auch den habe ich ja brauche Man bräuchte nicht so item Magnet. Das ist jetzt nicht so interessant, finde ich. Oh, der ich kann da nur eine. ist klar ich kann nur eins dann irgendwie auswählen aber wir haben hier noch hallo feuerangriffe boom wechseln jetzt also so viel dazu ich denke links okay. sollte man vielleicht auch mal machen start oder also meine Farben ja ausrüsten ja die ich immer nehme Nachteile der geist geist Kampf trotzdem bestreiten okay was soll's überpressung ist aber langsamer Ausdauer Mensch auf Zeit ja. wie ein Schwert was ein Schwert mitgebracht ich dachte du kämpfst mit dem Fäusten Aua. Boom Okay. Na, <lacht> sieh mal mal, wer der bessere Schwertkämpfer ist, ne? <lacht> Rio. Blöder Rio. Denkt, er kann was reißen mit dem Schwert. Der kämpft doch ja mit dem Fäusten, hallo. Nur weil du ein guter Faustkämpfer bist, ja, nicht, dass du auch mit dem Schwert was reißen kannst, hallo. Du war das denn. Ah, oh, wie sieht's es denn hier mit aus? nicht gut kriegt sehr wenig nach kampf anscheinend los geht's und dieser Knoss äh, wir kämpfen gegen dieser Knoss stimmt die sind ja auch wieder da alle sind hier das ist das ja thema dieses spiels everyone ist hier oh gott konter Boom. Macht ihr da? Alter. Wir okay. ja, sind aber auch nur am Spam, die Computer, oder will ich mir halt nur ein? Um. Alter, könnt ihr mal auch andere angefallen setzen? Nom nom. Ich vergesse mal mehrmals drücken. Boom. Der funktioniert also. Boom. Oh, einige sind ja richtig nervig ausgelegt. gut Backlands scroll tempo so. uh, weiter meinen hier obst <lacht> und kami koopa und kämpft gegen bayonetta klar warum nicht ich habe noch nie gegen die gekämpft oder mit der gespielt irgendwie habe die zwar auch gehabt als Download Dingen, aber die nie wirklich benutzt oder irgendeinen anderen, der die jetzt Charaktere, wenn ich ehrlich bin. Was? Was hat denn eine ernste Musik, sein neue ein Level? Ich habe das neue Level, oder? Hey, kommt mir bekannt vor Ach, da bin ich <lacht> Ich dachte ich war da unten oh, frist hat oh. magie angriffe hoch haben wir die ganzen geister ja random sind oder die alle irgendwie geskriptet sind das ist aber eine riesige auswahl hier was ist da los das ist ein kämpfer bunk am mal da richtung Uh, da ist auch einer wir uh, um, sind direkt zwei what? da rein warum heißt der immer noch so <lacht> warum heißt robin da rein ich verstehe das nicht er ist nur ein super smash Bros so uh, ah, der bonus lava hat Natürlich, der Gegner ist dagegen nicht. Lass mich raten. Au, ich krieg voll auf die Fresse, ist klar. Ich finde, wir haben schon genug Feuer, Lady. Uh. Musik sagt mir jetzt nichts. Aua! läuft sogar da rein ist noch am Leben ah, Schwert Schwert tötet ähm, Dingens Pistole na ah. schon hier hinkommen ich kann mich nicht wirklich hier bewegen na war. nein nein nein ist das nein, warum schon? Da war so was von einseitig am Anfang, fand ich. Oh, komm. Ich konnte ein Feuer kommen, ich konnte ein Feuer kommen. Ich finde, wir haben schon genug Feuer. ich oh, bescheuert hat der boden laweise so nein Vor allem die items kann ich auch nicht erreichen äh. Boom. ich konnte ein feuer Lern noch mal waffendreieck mit waffendreieck von feiern hat ja nichts mit magie und schwer zu tun sonne halt die sich. wie hält sich. Muss schon sagen, ich habe doch schon viel mehr abgezogen. Nein, no, jetzt hat die sich noch mehr. Nein, ich habe die doch angegriffen, Mann gepost hallo ich bin noch am leben auf mich nämlich gefälligst ernst nein nein oder oh. oh, so eine blöde arena ja gerade ich echt pech hier mit den sachen nicht ich auswählen mehr hoch so, alter nein nein danke Boom. Oh. wollte ich mal clever sein und die irgendwie töten bevor sie wieder reinkommt seht ihr was passiert Aua. Warum kann ich nicht Smash-Angriffe benutzen? Verstehe ich nicht. Ich will mit dem rechten Stick irgendwie kleine Smash-Angriffe machen. Wie macht man das? Ich mal gucken nach Aufnahme. Was Wenn du nur auch Schaden nehmen würdest, ne? wird viel einfacher. Nein. Nein. Nein. Ma, oh, doch. Nein, schon wieder noch Sperato. Konter mit diesem Item nein, oh. Komm, weg. nein, ich hab oh. die auch noch. Unter? Ich dachte, ich hätte sie da gehabt. Ey. Oh. Sorry, Stuhl, dass mein Stuhl, ja, der schreit um Hilfe, wenn ich auf den sitze. Komm ja, nein. Das aber eine blöde Arena, ey. Oh Gott da ist die Bombe. Die trifft mich immer, aber ich triff die nicht. Boah. Aua, ich bin schon wieder da reingefallen, man. Boom. Dann kann man das auf. Boah, ich schaffe das nicht so. Das ist eigentlich voll die einfache Strategie, ne, ein Gegner zu erledigen, aber ich krieg das nicht hin. Hier dieses außerhalb der Stage irgendwie jemanden zu erledigen, ich schaffe das nicht. Das sieht immer so einfach aus, wenn ich nach den Videos sehe. ich krieg das nicht hin. Boah, das ist auch eine blöde Stage. Ey. Ich kann mich ja nirgendwo bewegen. Ey. Boah, Alter, wie, Alter, es doch einfach nicht. Ey. Boah, jetzt haut die mich jetzt schon kaputt. Ja, ich gehe das nicht hin so, so blöd dafür. Jetzt oh, hat die mich schon wieder kaputt. Dann gibt's doch nicht, Mann. Fragst du jetzt mal endlich? Oh, ah. so, komm her. Oh. Komm. Oh, Junge. ich krieg dazu nicht hin oh. ja, gibt es doch nicht ey. ich komme ja nicht weiter mit anderen kampf suchen wahrscheinlich wenn ich gut genug bin hierfür Aber letzter versuch wenn das nicht klappt dann wenn ich den part und gehe im nächsten Part woanders hin oh, ehrlich Nein, ich wollte nicht da drunter. <lacht> nee, das ist so bescheuert diese Level. Ja, ich krieg schon wieder auf der Oh, das gibt's da jetzt einfach nicht. Hey, ich habe doch gekonnt, hat man. Ja, Max Feuer, komm her! Ich gebe dir auch Feuer. Oh, du willst mich jetzt hier Namen nehmen? Oh, ist, nee. ich bin weg. Vor allem immer, immer wenn ich da angegriffen werde, drücke ich eigentlich auch angriff. Aber irgendwie haben die Gegner irgendwie Priorität, habe ich das Gefühl. Egal, versuche mal nächstes Mal einen anderen Kampf, weil hier bin ich so schlecht für. Gut, würde dann sagen, ich bin ein hier ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte das doch mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Das wäre richtig nett von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!